Ich will euch einfach Ihnen mal erzählen, wie es mir in den vergangenen Monaten ging, als mir das Jahresthema der VH entgegenschlug. Das war noch bevor, vor dem 20. Februar. Und dann habe ich gedacht, ja, fünf nach zwölf. Also was soll denn das bitte? Fünf nach zwölf ist eh zu spät. Und dann kam so der Gedanke auf, doch mal... Ein wenig in die Tiefe zu schauen und fragen, was ist denn wohl gemeint und wovon sind wir überhaupt denn bedroht und ist es denn wirklich fünf nach zwölf? Und dann kam die Diskussion das Thema der Zeitenwende der hinein. Das hat mich, sagen wir mal, sofort erwischt. Warum? Ja, weil ich einfach nachdenken wollte, was denn Zeitenwende für mich persönlich und was es für unsere Gesellschaft und für unsere pädagogische Arbeit denn überhaupt bedeutet, was wird denn da wie gewendet und mit welchem Zweck? Also es waren sehr persönliche Fragen, die dann in mir wirkten, wirksam waren. Und ich habe ein, puh, ein halbes Jahr gebraucht, um meine Gedanken zu sortieren, äh, weil da plötzlich viel auf mich hereinbrach. Das an andere, den anderen Bereich, den zweiten Bereich, Montessori, nun, da habe ich eine relative Sicherheit, aber die beiden Dinge zusammenzusehen und zusammenzulesen, also intellektuell zu verarbeiten, das war dann schon auch eine echte Herausforderung. Und dann fragt man sich ja, kannst du es denn verantworten, ja, einfach andere Menschen daran teilhaben zu lassen? Ähm, Teilhaber heißt ja im Grunde genommen, dass die anderen auch noch was davon haben. Äh, und nicht nur ich und wie auch immer meine Gedanken hier ja durch die Gegend purzeln. Also ich musste in Ordnung in mein Denken reinbringen und habe das versucht. Und dann haben wir es nochmal verkleinert und differenziert und ja, es war viel, viel Vorarbeit zu leisten um wirklich verantwortlich heute Abend was sagen zu dürfen. Ähm, ob ihr, ob sie da, was davon haben, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, mir hat es sehr viel gebracht, vor allen Dingen, als ich mich selbst mit meinen Zeitenwänden im Laufe der vergangenen Jahrzehnte auseinandergesetzt habe. Als allererstes habe ich geschaut, was ist denn so laut, lo, gerade so in der Literatur los. Ähm, das Zeitenwendethema kennen wir ausdrücklich, wir werden es ja gleich auch noch im Bilde sehen und hören, vom 24 Februar von der Zeitenwenderede von Scholz. Aber dann habe ich geschaut, wo kommt es in Zeitungen Zeitungen vor, wo kommt es in der Literatur vor und ich kann eher sagen, er dürfte ich. Dann habe ich ausgeschnitten, was ich gefunden habe. Tatsächlich, Forschung und Meere FAZ in der Zeit, wenn geht, da geht es wirklich darum, um die Auseinandersetzung, dass die Forschung und Meere beeinflusst wird von China ganz stark. Was habe ich da, da, da kommt das vor, das ist ein FAZ ganz weit hinten. Und dann auf der ersten Seite fand ich dann vorne eine Fußnote von der ähm, Bundesdachspräsidentin der Zeitung, also die gesagt hat, wir brauchen eine Zeitenwende im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung. Sag ich, ja, ist denn das das Thema, Bürgerbeteiligung? ja schon schön, Bürgerbeteiligung. Also, dann äh, Süddeutsche Zeitung, ja, die spricht vom Turning Point in History. Ähm, sagt, Im Grunde genommen, Zeitenwende ist von Verdunstung bedroht, die Bedrohungen sind ganz andere. Ja, und jetzt ja, beobachte ich in den vergangenen 14 Tagen, dass der Begriff häufiger in der medialen Diskussion auftaucht. Da habe ich gesagt, vielleicht doch nicht so schlecht, dass du mal gründlicher nachdenkst und versuchst es doch deinen Kolleginnen und Kollegen, den Interessierten, einfach mal anzubieten. Also bin ich eingestiegen. Die Zeitenwende-Provokation der VH Ulm brachte mich zu zwei Fragen. Also erstens, was ist überhaupt Zeitenwende? Und dann ist mir klar geworden, es gibt subjektive Aspekte, das ist dann meine persönliche Erfahrung mit sogenannten Zeitenwenden, Und es gibt objektive Aspekte, nämlich wo wir wirklich existenziell durch solche Wänden äh, bedroht sind. Und dem bin ich danach gegangen. und genauso will ich dann gleich auch vorgehen. Und schließlich möchte ich das zusammenbinden oder miteinander in Kommunikation bringen mit den Gedanken und den Aussagen, der von mir sehr geschätzten Maria Montessori. Was können wir denn tun? Wo könnten wir denn mitwirken? Oder sind wir nur, welche die rosa Turm und braune Treppe können? Ja, und ja, und so bin ich dann eingestiegen. Also wir haben die Felder der Zeitenwende geschaut, die persönlichen Zeitenwende. Und da, wenn man sich das anschaut, ähm, bei den persönlichen Zeitenwenden, das ist ja eine Frage auch der Definition, dass das Leben, also unser aller Leben, euer, meins, bewusst oder unbewusst, wesentlich verändert wird. Und zwar mit oft nachhaltigen Folgen. Da möchte ich mich als erstes gleich mal hinwenden. Und das zweites, das ist natürlich Diskussion der Gegenwart, ähm, das Leben in unserer Gesellschaft, insgesamt in unserer bundesrepublikanischen, europäischen, wie auch immer Gesellschaft, wird geplant, gewollt, umfassend. Wesentlich verändert mit vielfältigen sozialen Folgen. Ja, da brauchen wir nicht einfach sehen, da nehmen wir alles möglich. und da schauen wir auch mal hin. Und diese Feld habe ich mir auch angeschaut. Deswegen möchte ich jetzt heute Abend, das ist ja schon ein bisschen auch sich von innen her öffne, über persönliche Zeitenwenden nachdenken. Und es ist klar, unser Leben besteht aus einer Kette kleiner und großer Zeitenwenden. Ja, ihr wisst ja, ich bin jetzt auf das siebte Lebensjahrzeuge überschritten und habe dann mal geschaut, welche Zeitenwenden ich erlebt habe und boah, ja, ich werde gleich was zu erzählen. Dann habe ich geschaut in meine eigene Biografie rein, kam denn da mal was vor, möchte ich das mit euch teilen. Zeitenwende ist nichts Neues, Bob Dylan schon und er fiel mir als erster ein mit seinem Song, Time is there changing den müssen wir uns jetzt nicht anlesen, das könnt ihr euch dann runterladen, die englische und deutsche Übersetzung. Äh, in der weicht im gesungenen Leben noch leicht davon ab. Aber es geht eigentlich um eine Umorientierung, äh, ja, aller Bezüge, Beziehungen, ähm, die das ganze Leben strukturiert haben. Hier ist natürlich im, im Wesentlichen an doch auch eine Liebesbeziehung angesprochen, aber er greift in alle Bereiche ab. Ja? Und man muss manche formulieren, sich wirklich auf der Zunge zu oh, hinlassen, lassen ja, und, und sagen, hey Leute, das hat ihn umgetrieben. Das war die Zeit, ja, des Vietnamkrieges, ist, äh, ja. für Christen war es die Zeit des Zweiten vatikanischen Konzils, Es hat sich wesentlich und ja, diese Zeiten, man hat Spuren hinterlassen im Bewusstsein in uns allen. Deswegen wäre der erste Schritt, den wir tun sollten, mal einfach nach uns selber zu schauen ob das meditativ bei der Musik, bei der Musik, die ist ja dann auch durchzogen von mm, ja, einer unglaublichen Dynamik, ähm, ob das gelingen kann. Ja, Ihr seht ja auf dem nächsten Bild äh, eine Zeitleiste, aber ohne Daten. Ich habe dann gedacht, was macht man denn? Habt ihr euch jetzt gerade die Zeit genommen und sagt, wo war denn der Punkt, Mensch, wo? Ach, das war es doch. Ich bin nochmal neu angefangen, habe mich umorientiert, Das war eine Entscheidung, wo ich eine Lebensbeleuchtung habe. Das könnte man mal machen, nicht jetzt hier, das wäre bekloppt. Aber eine Zeitleiste meines bisherigen Lebens mit Datenereignissen, ja, wo Sie oder wo ihr eine Zeitanwende erlebt habt. Und um die mal zu reflektieren, sich Zeit zu lassen, wer hat denn da alles mitgewirkt und wie. Nun ja, muss man ehrlich sein und sagen. Ähm, das kann man machen. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es mal für mich selber vollzogen und weiß an manchen Punkten jetzt wirklich genauer, warum das eine oder andere bei mir passiert ist. Ich möchte euch mal für auf, auf den ersten 16 Lebensjahren bei mir mal teilhaben lassen. Ihr seht, ich habe am 26.12. Geburtstag. Nicht weiter schlimm, ist war ein bisschen ärgerlich gewesen, aber dann kam für mich ein wirklicher Einschnitt in meinem Leben, der Geburtstag meiner Schwester. Auch am 26.12., aber vier Jahre danach. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die hat mich umgehauen. Ähm, mein Vater und meine Mutter waren in der Klinik. Das kam relativ plötzlich. Äh, und ich war Mutterseelen alleine zu Hause. Ich, ich wusste nicht, wo mir, wie mir geschah. Ich, lag, ich weiß nicht, ich war im Bett meiner Eltern ja, ich war alleine. Weihnachten, alleine. Das hat mich wirklich jahrelang begleitet. Und wenn ich jetzt heute genauer hinschaue, das hat die Beziehung meiner Schwester zu mir auch wesentlich beeinflusst. Wir haben Weihnachten immer Spannungen gehabt. Weil wir am gleichen Tag Geburtstag hatten, weil ja, Geschenke sortiert wurden von unseren Eltern. Was gibt zu Weihnachten, was gibt es zum Geburtstag und so weiter. Es war keine schöne Zeit. Das war aber noch eine erträgliche Zeit. Wir gehen jetzt mal acht Jahre weiter. Da bekam meine Mutter Krebs. Mein Vater hat sich von uns getrennt. Er konnte das nicht ertragen. Mich war dann, ich war dann 14 Jahre alt, glaube ich. War dann alleine. Meine Schwester war zu jung. und Es war keine Familie da. Das hat mich fast aus der Bahn geworfen. Die Schule musste ich irgendwie bewältigen. weil Meine Mutter hat gekämpft, ist auch operiert worden und hat überlebt. Dann ist sie auch 89 Jahre alt geworden. Aber ja, es war schrecklich. Diese beiden Trennungen, einmal die von der Mutter äh, und dann die vom Vater. Und wir, wir wussten, ich wusste nicht, wir wussten, wir waren alle unvorbereitet. Ich war völlig alleine. Dann musste ich mitwirken, das war eine Zeit, wo es noch um ein Zerrüttungsprinzip oder ein Verschuldensprinzip ging bei der, bei der Scheidung. Ich, ich musste bei der Scheidung meiner Eltern aussagen, das war schrecklich. Das war, das war eine Zeitenwende für mich. Plötzlich meine Eltern im Streit, im Kampf, in, in, im Streit um Geld zu erleben und dann war es vorbei. Ich hatte dann die Alleinverantwortung für meine Schwester und finde ich, mein Vater hat uns den Geldhahn zugedreht und die ganze Familie, meine Familie, verarmte. Also an solchen Tagen wie heute mussten wir Wolldecken über die Füße legen, weil wir konnten uns die Geistheizung nicht mehr leisten. Das waren meine ersten, dann hinter 16 Lebensjahre. Und die habe ich dann mal angeschaut. Da war eine war Zeit, ganz, schon in der Bindung zu meiner Schwester, dann ging es los. Das war eine nachhaltige psychische Zeitenwende. Das kann man nicht verbalisieren, aber es bricht immer wieder auf, diese Spannung zwischen meiner Schwester und mir und ich weiß, wo die jetzt herkommt. Alles andere bricht in die Situation eines Jugendlichen einfach hinein. Und wir haben auch viel mit Jugendlichen zu tun und wir haben auch viel mit Zeiten in den Familien zu tun. Das kommt immer. So, was hat mich getragen in der Zeit? Ähm, ja, warum bin ich nicht abgehauen oder habe irgendwie einen Unsinn gemacht? Ich hatte tatsächlich einen, einen sozialen Halt, den habe ich ganz bewusst grün hier reingehängt. Ne? Das war tatsächlich Jugendarbeit. Ich war mitgetragen von, in dem Fall kirchlicher Jugendarbeit. Nicht äh, so Oberfrommes, ne? Knabenscholer, Ministrant und alles, Aber es war eine Gruppe von Menschen ähm, um mich herum. Da, da konnte ich immer hinkommen. Und ich war noch eigentlich immer da. Und es war tatsächlich, dass weg bis heute ein geistlicher dabei, äh, katholischer Priester, hinterher Hochschullehrer, ähm, der zugehört hat. Diese Tatsache, dass einer da war, der zuhörte, die war so wichtig. Und nicht wertete, nicht verurteilte. Als wir kein Geld mehr hatten, hat unser Fahrer sich ganz schnell verabschiedet. Mein Vater war vermögend. Ja? Da war nichts mehr zu holen. Aber dieser Jugendversorger... Der war da, ob wir Geld hatten oder nicht. Das war ein Arbeiterpriester, der hinterher dann ja auch sich sehr stark politisch engagiert hat. So, ist, so, so, so könnte es aussehen. Leute, ihr arbeitet alle, wir arbeiten alle mit Kindern und Jugendlichen. Ja? Die könnten alle ihre Zeitleiste zeichnen, die Lehrer aber auch. Ja? Das ist meine persönliche Zeitleiste und so geht es allen von uns. Und so sind wir geworden. Also. Halten wir mal als erstes vielleicht fest, menschliches Leben besteht von Anfang an aus einer unplanbaren Abfolge unterschiedlich wirksamer Zeitenwenden. Viel hängt davon ab, ob und wie wir lernen, damit umzugehen. Also. Es wäre unser Ziel, meines auch hinterher, ja, die Zeitenwende resilient zu gestalten. Was muss man lernen da? Wo kriegt man die Kraft her? Also positive Erinnerungen. Ich habe ja von mir gesprochen, es war, waren auch schöne Momente dabei. Die muss man kultivieren. Belastende Erinnerungen, die muss man analysieren in einer vertrauensvollen Umgebung. Wo sind die Menschen heute, die das leisten? Also mit Kindern, und Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Kolleginnen und Kollegen, habe ich oft auch über positive Erinnerungen gesprochen. Aber meistens haben sie sich an Negatives erinnert. Man muss man fragen, ja, kann man nicht was Positives dem Negativen abgewinnen? Man ist mir eins dabei aufgefallen. Das Gute wird oft schnell vergessen, das Schlechte bleibt haften. Ich musste in meiner Schulzeit die Rede Mark Antons und der reiche Caesars auswendig lernen. Shakespeare. Ja? Und genau das ist es ja. The noble brutus has told you Caesar was ambitious und so weiter. Aha. Sollte man mal schauen, da würde ich mit Jugendlichen arbeiten, die man lesen. Deutsch, Englisch, wie auch immer, wenn ihr Schüler, Lehrer, Schüler habt und so weiter. Das ist eine irre Rede. Ja? Genau. Ja, und dann das andere. Ich bin ja ein bisschen Bibel bewandert auch. Das wird uns in ne im Neuen Testament gesagt. Prüft alles, aber das Gute behaltet. So, wir müssen miteinander wirklich lernen, das Gute zu sehen. In der Situation, im Gegenüber, im Anderen. Und an dem kann man auch festhalten. Das ist leicht gesagt, wenn man eine Umgebung hat, die, die anderen immer nur... Traurig werden, dass man mal so alleine ist. Aber auch da gibt es positive Ansätze. Wir als Pädagoginnen, Pädagogen, wo auch immer wir sind und unterwegs sind, wir sollten ermutigen, sich am Guten zu freuen. Und dann ist mir eingefallen, dass man unbedingt Dankbarkeit als selbstkorrektiv entdecken und kultivieren soll. Dankbarkeit kommt in der Pädagogik leider auch in der Schule. Wo in anderen Bereichen leider auch ganz selten vor. Da gibt es Leute, die kämpfen für das Richtige. Die setzen sich ein. Bis zur fast bis zur Selbstaufgabe. Und ja, manchmal sagt man, Wertschätzung fehlt. Ja, das, das ist tatsächlich so. Vieles wird als selbstverständlich hingenommen in einer Paarbeziehung. Selbstverständlich. Wieso eigentlich? Sei doch dankbar dafür, dass es fehlt. Nicht erst, wenn es zu spät ist. Damit muss man sich auch selber korrigieren. Ich kann aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung erzählen, als zweiter. Ähm, ja. Ich habe auch viel zu viel selbstverständlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen hingenommen und musste lernen, ihnen auch persönlich zu danken. Also diese Wertschätzung, die kam in meiner aus Ausbildung überhaupt nicht vor. Man war oft defizitorientiert. <lacht> Deswegen fasse ich zusammen diesen Kerngedanken, was können wir denn aus der Montessori-Pädagogik oder aus der Montessori-Philosophie ableiten? Ich glaube, dass die, was wir als Montessori-Pädagoginnen und Pädagogen lernen können und auch immer für jede Lebensphase anwenden können, sind folgende sechs Gedanken. Wir haben hier Leben in altenheim ähm, ja, auch der alte Mensch sollte wissen und erleben, du bist einmalig in der Geschichte menschlicher Existenz. Sei dir deiner Einmaligkeit, deiner Existenz bewusst. Dich gibt es nicht nochmal. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dein Leben ist eine Gabe, so wie du bist auch inklusive deiner körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung und damit musst du auch umzugehen lernen. Das ist deine Aufgabe. Selbstgestaltung und Weltgestaltung. Der dritte Gedanke, du bist in einem biologischen Prozess. Du bist verantwortlich. Antwort geben durch dein Leben. Leben reift im Dialog. Und dann wäre es wichtig, wie man sein Leben erleben kann. Ubi amo ibi oculus. Liebe öffnet dir die Augen. Liebe, Liebe öffnet dir die Augen. Liebe macht nicht blind, sondern Liebe macht sehend. Eine besondere Form von Mut ist die Demut. Und in, allen, in allen Bezügen ist es wichtig, dass es frei ist. Freiheit von. Und Freiheit zu. Diese fünf mit den Spiegelstrichen geäußerten Gedanken sind praktisch Summe dessen, was Montessori's Philosophie ist. Und daraus wird irgendwann mal auch Praxis. Und zwar in allen Lebensphasen. In allen. Auch in der Phase, wo man darauf wartet, dass das Leben sich als Kreis schließt. Und da sind die Phasen sehr anstrengend, da, da braucht man auch Menschen, die dabei sind und so weiter. Hier lebe ich gerade in der eigenen Familie sehr schmerzhaft. Das Abschied nehmen, leidend Abschied nehmen von der Welt ist eine anstrengende Aufgabe für alle, die beteiligt sind. Das wäre der erste Teil. Verabschieden wir uns von dem. Ihr merkt ja vielleicht, das hat mich aufgefühlt, dass ich auch jetzt sehr emotional beteiligt bin. Aber ja, dann könnte ein Dienst bestehen, dass ihr über eure Zeiten wenden oder ihre Zeitenwenden einfach mal nachdenkt und schaut, wo sie selber stehen, wo sie gebraucht werden. In Zeitenwendenprozessen, Prozessen, die man beobachten kann, dass man sie überhaupt wahrnimmt und ja, wo man selbst drin steckt. Jetzt schauen wir auf die ganze Gesellschaft. Das Leben einer Gesellschaft wird geplant, steht da, gewollt, umfassend, nicht alles gleichzeitig und nicht alles immer wesentlich verändert im Prinzip gewendet. Und das hat erhebliche soziale Folgen. Ich habe einfach mal die Felder, die mir im Augenblick wichtig sind, hier ins Bild gesetzt. Ich habe da ein bisschen mit Farben gespielt. Und habe mal rot und grün hervorgehoben, was mich im Augenblick am meisten berührt und auch beschäftigt. Und die anderen, also ihr, seht, ihr seht ja, die hängen ja alle zusammen ähm, und voneinander ab. Also, wir leben in einer Zeitenwende mit vielen verschiedenen Feldern. Es können noch mehr dazu kommen. Sie gehören auch in der auseinander. Aber die beiden oberen, die größt gemalten die ökologische Wende und die... Machtpolitische Wende mit der Bedrohung des Weltfriedens, das sind die für mich persönlich entscheidenden. Die werde ich mir gleich mal rausgreifen. Und dann aus der, die Montessori-Pädagogik als Zukunftskonzept darauf eine Antwort zugegen, zu geben versuchen lassen. Ich beginne dann mit der ökologischen Wende. Zuvor aber möchte ich euch an ein Gedicht nehmen lassen. Wahrlich. Ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten? Wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt, der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Ich habe dann aus einem längeren Gedicht ein paar Verse rausgelassen. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer in Nachsicht. Erdbrecht an die Nachgeborenen. Diese beiden Felder, die ökologische Zeitenwende und die machtpolitische Zeitenwende, die knallen ja im Augenblick nicht aufeinander, sie verweben sich miteinander, Machtpolitik und Ökologie. Ha, es ist fürchterlich, wenn ich das sehe, der Kontrast könnte größer nicht sein. Schauen wir mal hin. Wir hatten die, haben, wir haben, und Thema, wenn nicht 20.000 Leute in Ägypten treffen passiert eigentlich gar nichts. Wir haben eine Klimakatastrophe. Wir haben eine sukzessiv steigende, fast exponentiell steigende Erderwärmung. Wir haben den ungebrochenen Ozon, äh, Ozonausstoß. Wir kennen die größten Atomkatastrophen. Äh, zu Island haben wir inzwischen verschwiegen, in den USA, aber die anderen, die sind uns ja wirklich ganz nahe gegangen. Wir erleben, wir haben die A-Geschichte erlebt, die Überflutungen, wir erleben die Stürme. Und was immer wieder Kriegsursache ist, ist der Streit und um der Kampf um Ressourcen, Wasser und vieles mehr. Wasser, deswegen besitzt Israel die Golanhöhen. Ja, wenn man dann sieht, das ist nicht nur Wasser, das ist wirklich Lebensmittel. Ohne Wasser kein Leben. Und wie geht man damit um? Also wenn man mal so ein bisschen in die weltpolitische Karte anguckt, sehr different. In Deutschland, Schweiz auch, Österreich auch, gibt es von der Ignoranz bis zur Leugnung, und Trump habe ich ganz außen vor gelassen, äh, Aktion und Aktionismus bis hin zu physischer Gewalt gegen Sachen. Wir brauchen nicht die, die, die Klebe. Ökos da nur alleine zu sehen. Es geht auch um sich nach allen möglichen Formen, die Kinder, Dann es gibt Indoktrination und zwar neuerdings immer stärker auch über das Internet eben. Es gibt solche Mengen von Fehlinformationen und sogenannte Fake News, ja und um Interessengeleitete Kommunikation. Das heißt, selbst die Kommunikationsbezüge Spiele mit der Wahrheit, indem sie selektiv oder verfälschend damit umgehen. Also wenn man das alles, das ganze Feld anschaut, kann einem Angst und Bange werden. Wo ist der sachliche Kern bei dem Ganzen? Das war hier oben den das hier. Also wir brauchen eine ökologische Zeitwende, das ist klar. Und jetzt hören wir zum ersten Mal Live-Ton, oder also nicht live, sondern authentisch Montessori zu einer ökologischen Zeitenwende. Sie ist nüchtern in ihrer Analyse. Sie stellt fest, die Menschen achteten nicht auf die Menschheit. Ihr Werden wurde vernachlässigt und dem Zufall überlassen und blieb so in der Entwicklung zurück im Vergleich zu der Umgebung, in welcher der Mensch lebt. Der Mensch fühlte sich fast ausschließlich gedrängt, seine kosmische Mission, Moto Montessori, manchmal so seltsame Begriffe, auszuführen. Und als er dies tat, vergaß er sich selbst. Ende des Zitats. Festzuhalten ist, wir sind ungleichzeitig zwischen den Möglichkeiten, die wir haben, und der Wirklichkeit, die wir geschaffen haben. Das heißt, unsere Möglichkeiten sind weit vorangeschritten und die Wirklichkeit, die wir verantworten müssen, die wir verantworten müssen, hat die Möglichkeiten nicht eingeholt. Wir müssen also an den Möglichkeiten arbeiten und Möglichkeit und Wirklichkeit aneinander annähern. Das geht nur, wenn man das System, also ökologisches, also gesamtes System auch wirklich sieht. Das braucht einen klaren, nüchternen, geschulten Blick. Der Mensch ist nicht gerüstet. Der aus einer supranatur bestehenden Umgebung zu beherrschen die er sich selbst auf der Erde geschaffen hat. Das ist nicht aus dem Programm der Grünen. Das ist Montessori in den 30er Jahren. Visionär. Aber letztlich noch nicht sehr erfolgreich. Wir müssen uns unsere Abhängigkeiten inzwischen eingestehen, Ja. und müssen gegen diesen, diese Abhängigkeiten mit Kenntnis über das System arbeiten. Und genau das ist der pädagogische Ansatz Montessoris Wir müssen die Kontrolle, wenn man so will, über uns selbst deswegen wieder gewinnen, weil wir sonst die Kontrolle über die Schöpfung verlieren. Und dann ohne jede Selbstkontrolle möglicherweise alle. Scheitern. Das ist Montessoris ökologischer Ansatz. Sie spricht von kosmischer Erziehung. Ich ergänze das heutzutage um kosmisch-ökologische Erziehung. Das ist leichter verständlich. Das Ziel des Ganzen ist es, fähig zu werden, mit einer Wahrnehmung von ökologischer selbst- und Weltverantwortung, da gibt es kein Fach für, Spezialität für eine Biologielehrer, nein. Das ganze System denkt so, inklusive der Lehrer und der Lehrenden und alles, was da kommt, über Montessori ist wissenschaftlich begründet auf die Erkenntnisse ihrer Zeit, gestützt und wird ständig erweitert um die neuesten Erkenntnisse. Montsoy wusste noch nicht wirklich viel von Erderwärmung, aber sie konnte die Wirkung des Wassers und die Wirkung der Luft und so weiter und so weiter. Und all das wird uns angeboten, um kompetent zu wirken und selbstständig die Zeitenwende im Sinne von Untergang der Menschheit aufzuhalten. Durch unsere Kenntnis. Wie macht sie das? Bei Montessori ist es immer so, dass die Sinne eine Rolle spielen. Also, der ganze Mensch ist dabei, nicht nur das Buch. Und es ist immer auch dabei, das menschliche Wort, also Narrative Elemente, in denen die großen kosmischen Nets zusammenhänge entfaltet werden was kann man erkennen wo ist es denn schon realisiert worden ja es gibt äh, beobachtungen und zwar weltweit ähm, das erste was erreicht wird ist gegen ökologische unkenntnis zu handeln indem man ökologische kenntnis anbietet ja, und wenn man merkt dass menschen verantwortungslos handeln muss man motiviert handeln lernen. Da wird es dann wirklich politisch. Aber wir brauchen wirklich Menschen, die bereit sind, aus Überzeugung bereit sind und nicht wegen medialer Präsenz ähm, aufzuklären, zu helfen. Und das kann tatsächlich auch geschehen, indem bestehende Systeme äh, ja, hinterfragt und angekratzt werden. Das ist kein Aufruf zum Nein-Sagen, sondern zu einem bewussten Ja-Sagen zum Handeln in Verantwortung aus Kenntnis. Ähm, Montessori selbst sieht das Ganze immer auch moralisch, philosophisch. Ja. Äh, eigentlich im Sinne von Kant, dass die Maxime deines Handelns zur allgemeingültigen Maxime werden können. Auf der Linie arbeitet auch Montessori. Das heißt, wir können ja beobachten, nach welchen Handlungsmaßstäben unsere Politik, unsere ja, ökologische Politik läuft und wer da wie wirkt. Und dann gibt es von da aus auch Leitfäden, was angehalten, was verändert und was abgeschafft werden muss. Bei all dem das habe ich in vielen Montessori-Anrichtungen auch erlebt und gesehen. Verändern sich die Rollen derjenigen, die Verantwortung tragen. Bei der Arbeit mit den Sachen, bei den Erfahrungen aus dem Alltag, bei dem Wissen, was man sich dann mit zunehmendem Alter auch erarbeiten kann, vertauschen sich die Rollen. Lehrende sind Lernende und Lernende sind Lehrende. Wir bekommen auch, ohne es zu erzwingen, ein ökologisch ansetzendes pädagogisches System, weil Verantwortlichkeit immer auch heißt wissen und teilen. Ja, jetzt sage ich mal was als Montessori Ausbilder. Es ist für uns ein zentrales didaktisches Element. Ähm, aber das muss man auch leider feststellen. Die bildungspolitische Wahrnehmung dieses Ansatzes in Deutschland ist gering. Über die Gründe dafür kann nur spekuliert werden. Es gibt immer Interessensgruppen, die etwas haben, dagegen haben, wenn Zusammenhänge wirklich klar durchschaut werden. Da muss man halt was dagegen setzen. Ja, so fehlt der Ansatz zur ökologischen Bildung. Und ganz erziehungspraktisch gibt uns Montessori einen Leitgedanke mit. Wir versuchten, das kann auch in der eigenen Familie passieren, die Lösung des Problems zu finden, indem wir die Natur zu unserer Lehrmeisterin machten. Das heißt, nicht Buchgelehrsamkeit, sondern der, ja, ich kann ich hier nicht am Fenster schauen, weil die Rollern runter sind, damit wir Energie sparen. Aber was vor unserem, unserer Haustür wächst und was da gerade unterwegs ist, es ist, ist zwar nicht mehr so viel Leben, ne, es wächst nichts Neues gerade, ja, aber es ist unglaublich viel sichtbar, jeden Tag. Und unsere Kinder und Enkelkinder, die schauen mit großen Augen auf das, was da hüpft und springt und sich in einem Laub versteckt hat und wie auch immer. Und dann kann man schauen, dann wollen wir wissen und ich will auch wissen, dann lernen wir gemeinsam. Ich denke, als Pädagoge muss ich immer auf dem Niveau der Sendung mit der Maus sein. Jetzt kommt das Ziel. Wenn das Kind lernt, die Originatoren, die Zusammenhänge zwischen den Dingen zu sehen und wenn es bemerkt, dass kein einziges Ereignis in der Welt für sich alleine steht und dass man überall Zusammenhänge entdecken kann, dann wird sein Interesse geweckt. Und schon haben wir eine ganz andere Schule. Die wollen wirklich, Kinder wollen wirklich wissen, wie es zusammenhängt. Und zwar beginnt das in der sogenannten Kinderkrippe. Da kann man schon Ursache und Wirkung sehr gut von unterscheiden lernen. Das geht durch alle Jahrgänge durch. Und in dem Alter, da habe ich ja vorhin schon mal anzudeuten versucht, in dem Alter, wo diese Fähigkeiten des Umgangs mit dem, was alltags erforderlich ist und wie es zusammenhängt, verliert. Also in einer Einrichtung für Seniorinnen und Senioren, da muss man etwas anbieten, um ihnen diese Kompetenz zurückzugeben und immer auch da über Sinneserfahrungen. Aber wer tut das? Wir begannen, sagt Montessori, das war in den 30er Jahren, den Kindern eine Vorstellung vom Universum und vom Sinn des menschlichen Lebens im Kosmos zu geben. Da kommt, man fliegt es nochmal, da kommt etwas hinein, was ich als Theologe natürlich auch sehr ernst nehme. Es stellt sich im Umgang mit unserer Welt, unserer Welt die Sinnfrage. Und tatsächlich habe ich große Sorge, dass wir bald keine Antworten mehr haben, weil die Antworten, die gelebt werden, nicht mehr tragfähig sind. Und von den Trägern früherer Antworten äh, haben wir das Problem, dass nur Glaubwürdigkeit verloren ist. Wir müssen unseren eigenen Ort im Kosmos wieder neu definieren. Das ist huh, anstrengend, manchmal auch deprimierend. Verlassen wir jetzt diesen ersten Teil und jetzt kommt das rote Feld. Die Bedrohung des Weltfriedens. Ich möchte Ihnen eine, ein weiteres Gedicht vortragen. Leider meine Oberzeile hier nicht sehen, das ist ein schwarzer Balken, Da steht der Name der Autorin drin: Rose Ausländer, Jüdin, ähm, geboren in der Ukraine in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, vorigen Jahrtausends. hat sie dies geschrieben hier, am Ende des äh, Zweiten Weltkrieges. Im übersättigten Hungerjahrhundert. Kaue ich die Legende Frieden und werde nicht satt. Kann nicht verdauen die Kriege, sie liegen mir wie Steine im Magen. Grabsteine. Der Frieden liegt mir am Herzen. Ich kaue, kaue das Wort und werde nicht satt. Große Ausländer. die mit vielen Bildern spielt. übersättigt, das, ja, das ist, als ich das las, wenn man weiß, gut, die Tafeln leben davon übersättigt, ja. Und dann aber dann, was so sagen wir mal mit Frieden und Krieg, Legende Frieden, die Legende Frieden, das ist so bitter. Die Kriege, die der Grabsteine in den Wagen leben. Und der wird nicht satt. Der Hunger nach Frieden ist unstillbar. Eine längst verstorbene alte Frau, die die Schuah überlebt hat. Und die Menschen hat sterben sehen in den Welt Kriegen. Und ihr Aufschrei ist so eindrucksvoll, das hat mich sehr bewegt, dieses Gedicht. Weil es so ehrlich und so nüchtern ist. ist sehe ich gerade, in Düsseldorf gestorben. Jetzt schauen wir mal in die Gegenwart. Sie gehen uns allen sehr nahe. Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen. Moment, ich möchte nochmal starten gerade. Ich war nicht die ganze Schaltrede. Lernen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen – aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Charkiw Dessau Mariupol zeigen die ganze Skrupellosigkeit Putins, die himmelschreiende Ungerechtigkeit, der Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer, sie gehen uns allen sehr nahe. Ich weiß genau, welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen, welche Sorgen sie umtreiben angesichts der furchtbaren Nachrichten aus dem Krieg. Viele von uns haben noch die Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Und für die Jüngeren ist es kaum fassbar. Krieg in Europa. Viele von ihnen verleihen ihrem Entsetzen Ausdruck, überall im Land, auch hier in Berlin. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das, das Recht brechen? Ja, ich wollte hier beenden. Ähm, ob, es, ob Macht das Recht brechen darf. Zweimal hatte den Begriff zweiten verwendet. Ähm, wir haben, ich, ich wollte von da aus jetzt mal weitergehen und mal schauen, wie das Ganze sich dann dargestellt hat, die Reaktion in der Politik und so weiter bei uns in Deutschland. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ähm, das kann man machen, wenn man aber mal Seminarmäßig unterwegs ist, aber ähm, wir haben hier andere Fakten. Also wir haben weltweit, nicht nur Ukraine, über 350 kriegerische Auseinandersetzungen. Man fragt sich warum. Denn sozialpolitische, geopolitische und geostrategische Machtinteressen haben ähm, teilweise auch pseudo-ideologische Rechtfertigungen. Es ist fürchterlich. Die Welt ist voll von Krieg. Die Frage ist dann, kann man ihn nicht verhindern? Und warum entsteht er überhaupt? Mein Putin war doch auch mal... Baby, in in Somalia und wie auch immer. Also, wir sind in gewisser Weise hilflos. Und bäumen uns auf in dem Augenblick, wo wir sagen, es muss was geschehen. Ja, es geschieht ja auch viel. Und dann wird schon gesagt, ach, weißt du, nee, geht leider nicht, wir können euch leider keine, keine Munition schicken, wir sind nämlich Schweizer und neutral und so weiter und so weiter. Dann boah, wird politisch hin und her agiert und mit der Wahrheit oder der Halbwahrheit und wie auch immer, mit der politischen Taktik gearbeitet. Ja, dann ist so ein knallender Vortrag wie vom Scholz schnell vergessen. Was passiert? Wir haben die Reaktion der Ukraine gesehen, wir sehen die anderen Reaktionen auch, Saudi-Arabien und so weiter. Ja, Drohungen, Gegenschläge, Sanktionen, eine verzweifelte und verzweifelnde... Diplomatie, jetzt die USA fangen hier wieder an, offensichtlich. Ja. Es werden immer neue Kriegsfälle entdeckt. Jetzt schauen Sie mal auf die Arktis, Antarktis, wo man die Russen anfangen nach Öl äh, zu bohren oder schon dabei sind. Die Strategien werden erweitert, Cyberwar, Fake News. Und in einem sind sinkt unsere Mitmenschen, also die fliehen in die Armut hinein. Ja und gleichzeitig werden ihre Ressourcen, nach was sie zum Leben brauchen, oftmals gnadenlos nicht nachvollziehbar vernichtet. Das ist die Realität. Wenn was kann ich denn tun? naja Friedensgebete, Kerzen anzünden? Nein. Das auch vielleicht, wer weiß. Also wir haben vorhin über den ökologischen, ökologischen äh, Ansatz bei Montessori gesprochen. Wir werden bei dieser Frau, und ja, zu dem stehe ich auch sehr überzeugt, eine analytische Friedenspädagogik angeboten bekommen, die wirklich bei den Wurzeln anfängt. Das heißt, All das, was wir jetzt erleben, ist im Prinzip zu spät. Und da möchte ich Sie jetzt einladen, ein paar Schritte mit mir zu gehen. Natürlich, Montessori hat drei Kriege in Italien, den Ersten, dann den Ersten Weltkrieg, dann den Zweiten, drei Kriege, heiße Kriege erlebt. Mit Blick auf diese Kriege, sagt er, ist es die späte Montessori. Ähm, folgendes. Im Allgemeinen, und das ist Friedensbürger, versteht man unter Frieden das Aufhören des Krieges. Aber dieses, dieser negative Begriff ja, ist nicht der des Friedens. Vor allem im Hinblick auf den erkennbaren Zweck des Krieges, nämlich einmal so gewinnen, bedeutet der so verstandene Frieden, eher den endgültigen Triumph des Krieges. Das sieht man ja auch an den menschlichen Reaktionen. Also wenn die Waffen schweigen, ist der Krieg nach links nicht aus. Wenn einer gewonnen hat, ist das der Anlass dafür, dass der Krieg gewonnen hat aha, und die Menschen die verloren haben, was geschieht mit denen? die menschheitsgeschichte lehrt uns dass eine erzwungene anpassung der besiegten an die endgültige beherrschung der verlust dessen was ihnen lieb war der verzicht auf die erträge ihrer arbeit und ihrer errungenschaften friede genannt wird Eben. das besiegte volk ist gezwungen sich so zu geben als sei es das einzig Schuldige und Strafwürdige, eben weil es besiegt wurde, während der Sieger dem Volk gegenüber, das zum Opfer der Katastrophe wurde, Rechte geltend macht. Und wer bei uns ein bisschen Geschichte wach war, weiß, was in den 20er Jahren, des vorigen Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts Thema in der deutschen Innenpolitik war. Und gleichzeitig die Geburtsste Geburtsurkunde war ja, für Adolf Hitlers Aufstich. Ja? Er fühlte sich verraten, das deutsche Volk verraten, äh, durch die ganzen Sanktionen, die hinterher ergriffen worden sind, weil sie verloren hatten. Und dann wurde das Ganze ja aufgebauscht und gnadenlos ausgenutzt, uns mental, sagen wir mal, äh, dazu beeinflussen. Krieg, kriegsfähig und kriegswillig wieder zu machen. Fürchterlich. Ja, wenn Sie jetzt nach, was weiß ich, ähm, Serbien, Kroatien, Slowenien schauen und was da vor knapp 30 Jahren stattgefunden hat, äh, dann haben wir genau das Problem. Da sind Leute aus ihren Häusern vertrieben, die Häuser sind in Beschlag genommen worden und so weiter. Und dann wohnen plötzlich Leute da, die, ja, die vorher Nachbarn waren. Und schrecklich. Und dann wollen die eines Tages wollen die ihre, ihre Wohnung zurückhaben. Und wir haben natürlich auch, also meine Schwiegereltern zum Beispiel, meine Schwiegermutter ist aus Schlesien geflohen, mit, mit dem Sack auf dem Rücken und ihrer Kinder und Schwester dabei und ihrer Mutter dabei. Ja, die konnten aber nicht mehr zurück, denn da war schon alle, waren schon Fakten vollendet worden. Aber sie ist dann hinterher wieder hingefahren, um zu, zu sehen, was ihr Haus noch <lacht> brachte. Und zu sehen, da wohnen jetzt andere Leute, in den Räumen, in denen ich Kind war. Also der Keim für Unfrieden. Der ist so vielfältig und so dramatisch und so realistisch, was Montessori dazu sagt. Ein solcher Zustand, auch wenn er das Ende eines Krieges mit Waffen anzeigt, kann Reich sicherlich nicht Friede genannt werden, im Gegenteil. Was meinen Sie jetzt? Die wahre moralische Geißel entspringt gerade aus diesem Zustand, nämlich Rache. Jetzt wollen wir siegen, wir holen uns das zurück. Otto Montessori, ist das falsch? Ist nicht mehr Gegenwart? Alles Vergangenheit? Nein. Also Frieden erlebt als Unterwerfung unter sogenannte Sieger ist möglicherweise erneute Kriegsursache. Dritter Aspekt ihres Friedensbegriffs, jetzt wird typisch Montessori, moralisch. Es sagt, Frieden ist Sieg der Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er braucht. Der Liebe. Und braucht den Zusammenklang von ganz verschiedenen. Also nehmen wir uns diese Begriffe. Natürlich gibt es auch da Sieger. Aber wer siegt? Die Gerechtigkeit. Ah, der Gerechtigkeitsbegriff bei Montessori ist relativ klar. Jeder bekommt das, was er braucht. Nicht das, was er unbedingt nur will. Das ist eine Verteidigungsgerechtigkeit. Liebe heißt, ja bei Montessori gibt ja da drei Begriffe für, ja, Hingabe um das andere Fehlen. Und Harmonie heißt, kennen Sie vom Orchester, ganz verschiedene Stimmen spielen so zusammen, dass es einen Wohlklang gibt und keine Kakophonie. Diese drei Begriffe sind bei Montessori so entlehnt. Man sagt ja, wo, wie, wie können wir das denn schaffen? Wie schaffen wir Gerechtigkeit? Wir schaffen, was bedeutet für uns eine Liebesbeziehung im ja, pädagogischen Feld? Im politischen Feld das darf man gar nicht sagen. Und Harmonie ist auch ein Frühwort. Da dreht sie im Prinzip die Perspektive um. Sie sagt dann, hey Leute, ich weiß, dass es anders aussieht, aber wir müssen trotzdem dafür arbeiten. Denn wir haben für das Ganze, und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei ihr, wir haben für eine gelingende, friedliche, harmonische, Gerechtigkeitsorientierte Beziehung ein Vorbild, wenn wir es denn zulassen, das Kind. Und jetzt kommen ein paar Beispiele, da habe ich die Zitate, die ich gefunden habe, umgedreht. und beginne einfach mal mit dem letzten Dokument, nicht dem letzten, was wir von Montessori lesen können oder über Montessori lesen können, nämlich mit ihrem Grabstein. Da ist ihre ganze Botschaft drin. Ich bitte, die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zusammenzuarbeiten. Es ja, gibt heute noch Menschen, die da hingehen und, sagen wir mal, gerührt in einen Blumen hinlegen. Wohlwissend, dass es nicht Realität ist. Heißt das aber deswegen akzeptieren, dass es keine andere Realität geben darf? Da sagt sie, ja klar, also die, ich biete die lieben Kinder, sie richtet sich nicht an Politiker, sie richtet sich nicht an Wirtschaftspotentaten, sondern sie richtet sich an diejenigen, die für die Zukunft verantwortlich sind und für deren Zukunft haben wir Verantwortung. Da sagt sie, da müsst die Gegenwart für die Kinder anders gestalten, damit ihre Zukunft eine friedfertige ist. Fried, fertige. So, nur so ist ja, Naturwissenschaftlerin sehr nüchtern und sagt, ja, pass mal auf, wenn das denn so kommen sollte, wie ich mir wünschte, dass es wäre, müssen wir mal gucken, wo die Unfriedensursachen liegen. Also die, wir kennen ja, was in der Welt los ist. Wir, wir wissen ja, woran die Menschheit schreitet. Die Forschung schließt das Vorhandensein verborgener und sogar ungeahnter und daher weit von ihren letzten Auswirkungen entfernter Elemente ein. Das heißt, sie hat einen Forschungsansatz. Ja? Du musst mal dahin schauen, wo du hin, bisher noch nie hingeschaut hast. Wo man die Ursachen und Wirkungen vielleicht noch gar nicht so definieren konnte, weil wir noch gar nicht im Rosten. Das ist mutig. Daraus folgt, dass die Ursachen für den Krieg nicht in den bekannten und erforschten, also sozialpolitischen Faktoren, Armut zum Beispiel und so weiter, liegen können, wie der sozialen Ungerechtigkeit und den Bedingungen, die sich aus einem beendeten Krieg ergeben. Und ja, wenn wir jetzt den Marshallplan für Ukraine äh, propagieren, klar, da wird es auch wieder Sieger, Verlierer, Verdiener und Verlierer geben. Ja. Also wir müssen ganz anders anfangen, viel früher. Jetzt kommt einfach mal die analytische Erkenntnis, ich habe das Plakativ zusammengefasst. Und da kommt diese knallharte Aussage von Montessori, die sagt, wir müssten ganz vorne anfangen. Unfriede ist eine psychosomatische Folge von Erziehung. Stammt man erstmal. Und umgekehrt, Friede ist ebenso eine Folge von Erziehung. Kehren wir das mal um. Ja, aber wenn das so ist, dann müssen wir mal auf die Erziehung schauen. Immer geht es um Gebrauch und Missbrauch von Macht. Also wir gehen weit zurück in die menschliche Biografie und schauen da nach den erfahrenen Machtstrukturen und erfahrbaren Machtstrukturen. Und da kommen jetzt ein paar Aussagen, die einem schon zu denken geben können. Also wenn wir Frieden verfolgen, dann, das lernt ja im Prinzip macht, macht eine Bindung <lacht> dazu. Prenatal war es eine, Friedens, äh, eine Friedens, ja, Friedensatmosphäre. Dann kommt die Abnabelung, die ist oft auch schon schwierig. Aber auch psychosozial gesehen, für beide Seiten. Ja, da gibt es auch schon die ersten Machterfahrungen. Aber es beginnt dann auch ein Lernprozess. Und da sagt man, da, da, da, schaut doch mal dahin. Also, überlegt mal, was ist denn die Aufgabe der Aufgabe, die Kindheit? Meint ihr wirklich, dass Kinder so werden sollen, wie ihr meint, dass sie werden sollten? Oder haben die ein Recht auf einen eigenen Weg? Machtkämpfe zwischen Erzieherinnen, Erzieher, wer immer das ist, und Kind sind Fangen ganz früh an. Kämpfe nicht im Sinne von haut rauf oder so, sondern da ist Entzug von Liebe, Entzug von, von Spielzeugen, Entzug von, also, das geht, das wieder haben, hole sich dann zurück und schwupps, ja, Kommt das Gegenteil, ich zeige dir jetzt meine Macht. Es, es geht hin bis zum Essensentzug, Fernsehentzug. Entzugserscheinungen werden produziert, um Machterweise zu erbringen, weil man ein bestimmtes Verhalten erwartet. Und die Frage ist, wo ist die Ursache des Verhaltens? Da muss man fragen. Und Montessori hat kein Problem zu sagen, wir haben eine friedensfeindliche Erziehungspraxis in Familie, Kindergarten, Schule. Immer ist es top-down. Niemals bottom-up. Ihr schaut von euren Vorstellungen, wie Kindheit auszusehen hat, nach immer nach unten. Egal, ob ihr nun Vater, Mutter seid, häufig jedenfalls, und mehreren Erzieherinnen, wie auch immer. Damit legen wir die Grundlage für ein kampf mit Siegern und Verlierern. Das heißt, das ist ein erschreckend aktueller Denkansatz. Deswegen muss man Erziehung neu denken lernen. Dazu ein paar Stichworte, dann runden wir das Ganze auch mal ab. Die alte und oberflächliche Erziehung, Auffassung von der gleichförmigen progressiven Entwicklung der menschlichen Individualität, blieb unverändert. Eben, das kommt wichtiger als, ebenso der Fehler, dass der Erwachsene dazu berufen sei, dem Kind die von der Gesellschaft gewünschte psychische Form zu verleihen. Uff, wenn man das ernst nimmt, dann weiß man aber, was das für den, für den Alltag heißt. Es sei denn, man delegiert seine Erziehungsarbeit und andere pädagogische Einrichtungen. Diesem uralten und groben Missverständnis entspringt der Gegensatz und der erste zwischen, Konflikt zwischen Menschen, die dazu bestimmt, den sich zu lieben zwischen Vätern und Söhnen, zwischen Lehrern und Schülern und so weiter. Also, wir Blick tief hinein in die Entwicklungsbiografie eines Kindes und sucht da nach den Machtstrukturen, den Verborgenen, offenbar auch, ha, du musst doch für diese Gesellschaft tauglich werden. Ja, die werden schon, aber nicht nach den Regeln, die du jetzt hier festlässt. Also, sie sich den Unfrieden sprossen in, der, in einem guten Willen von Eltern, die wollen anderen, die wollen, dass ihr Kind eine bestimmte soziale Form annimmt. Deswegen muss ohne Kampf, Machtdominanz, Sieger und Verlierer stattfinden. Was passiert nämlich dann? Nehmen wir nun an, dass das unabhängige Leben der Kindheit in seinen Eigenschaften und seiner Bedeutung nicht anerkannt wird und dass der Erwachsene Eigenschaften, die nicht mit den seinen übereinstimmen, als Fehler ansieht, die er im Kind entdeckt. Und die er so schnell wie möglich, Anführungszeichen, verbessert. Ja. So kann Erziehung nicht sein. Ja, so kann sie natürlich sein, aber so darf sie nicht sein, wenn wir wirklich friedenspädagogisch ansetzen wollen und nicht Machtpädagogisch. Da gibt es ein paar Missverständnisse. Wir müssen auf diese Machtkämpfe fordern und das soll einfach verzichten. Denn Sorge, die sieht ja, wie die Kinder werden. Der fehlgeschlagene Mensch, das nicht entwickelte Wesen, sind stets das Ergebnis einer Erziehung, die ein blinder Kampf zwischen dem Starken und dem Schwachen ist. Und geht es weiter. Die unbefriedigten Bestrebungen des Kindes haben ihre Rückwirkung auch auf den Erwachsenen. Daraus ergibt sich die schwache und schwankende menschliche Personalität. Hier kommt ein Zentralbegriff Montessoris, Personalität. Ja? Personalität heißt Identität von Potenzial auf der einen Seite äh, und Realität. Was einer kann, soll einer dürfen. Ja. Und machen und verantworten. Befähigung zur Eigenverantwortlichkeit, das ist ein Key, ein Schlüsselwort. Stärkt Selbstwertgefühl und ich stärker. Denn dieses Bild heißt ja. Wir haben Personalität, wir haben ich-starke Jugendliche, wir haben ich-starke Säuglinge, wenn man so will, ich-starke Kleinkinder und so weiter und so weiter. Wir gehen durch die Biografie durch. Wenn das das Ziel von Erziehung ist, dann haben wir auch ein Ergebnis. Wenn das nicht das Ziel ist, dann haben wir ein Problem. Das Kind, das nie gelernt hat, allein etwas zu tun, seine eigenen Handlungen zu lenken und einen eigenen Willen zu beherrschen, Erkennt man im Erwachsenen wieder, der sich senken lässt, der die Anlehnung an andere benötigt. Doch dagegen man das Montesori: Die Freiheit der Wahl führt zur Würde des Menschen. Wir haben den viel zitierten Begriff der Menschenwürde hier im Zusammenhang mit dem, was ein Kind kann und darf. Dafür gibt es Regeln, die lernt man und die kann man dann auch, weiß ja, alles sozialverträglich sein muss, die kann man dann auch im Alltag beobachten. Also Schule, Kindergarten, Familie darf niemals Schicksal sein. Wenn das Kind diese Schicksalhaftigkeit inkarniert hat, ein Teil von ihm ist, dann ja, unterwirft man sich. Man kann ja doch nichts machen und das ist der Keim dafür, ja, hinter irgendwelchen Verführern, wer auch immer, herzulaufen, weil ich kann ja doch nichts ändern. Das ist ein Antigehorsamsbegriff. Das ist keine Reife. Ja, das ist ein Flucht in die Verantwortungslosigkeit. Wir wollen dialogisch partnerschaftliche Prozesse erlebbar machen. Dann muss es eine verantwortete Autonomie geben. Damit verändern sich alle unsere Rollen, alle unsere gesellschaftlichen Rollen, und zwar in, je, in jeder Altersphase. Jetzt blicke ich auf die letzte Altersphase, also auf die letzte Phase, wo ein Mensch noch lebt. Ist das denn alles vorbei? Oh, es gibt fürchterliche Auseinandersetzungen in Altenheimen. Wenn einer genötigt wird, das zu tun, was ein anderer ihm aufzwingt, weil er meint, er wüsste es besser und kann es alleine. Dann, dann gibt es streitbare Alte, wirklich sehr, sehr heftige auch. Das heißt, ich will damit nur sagen, Schicksal ist kein Unterwerf, sollte nicht zum Unterwerfungsmodell werden. Selbst ein alter Mensch hat seine Hürde noch und kann etwas tun. Ja, dann kommt die Sache mit den Noten. Angst vor der öffentlichen Meinung. Das heißt, wenn etwas klar wird, äh, ich muss lernen, den Fehler als Chance wahrzunehmen. Es kann ja was schiefgehen, es darf ja was schiefgehen, aber ich darf nicht bestraft werden dafür. Dann versuche ich jetzt alles zu vermeiden und verstecke mich. Dann habe ich mir das Schicksal und ich möchte nicht in der Öffentlichkeit steht als Loser. Loser wollen eines Tages Winner sein. Ja? Also die Chance kultivieren helfen. Denn, und so ich sage es ganz klar, wenn man lernt sich anzupassen, ja, dann nur aus einem Gefühl, oft auch einem Gefühl der Unterlegenheit und plötzlich ja, geht man im Gleichschritt hinter anderen her. vergleichende werten ist immer auch abwerten wir haben systeme also schulsysteme bildungssysteme die bewerten dabei hat jeder seine individuelle wertschätzung verdient da muss noch viel geschehen und das sagt ganz klar da achten Sie auf die Sprache. Es wurde ihm stets als Tugend hingestellt, die Ansporn und Auszeichnung verdient, Noten, Noten, Noten, durch Wetteifer seine Gefährten zu besiegen. Dann kommt ein Begriff, den sie wirklich aus dem Militär Moment hat, den Endsieg bei den Versetzungsprüfungen zu erringen, der Beste zu sein. Und Schulen, es gibt immer noch Schulen, glaube ich, die das auch noch, noch mit irgendwelchen Schrift- oder Dokumenten oder Bücherpreisen noch belohnen. Was ist denn das? Welches Menschenbild wird denn da sichtbar? Das ist die letzte. Das letzte Bild, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir sehen ein ungeborenes Leben im Mutterleib. Da ist die Welt noch in Ordnung. Das ist absolut friedfertig. Die alte Montessori hat gleichsam als, wie soll ich sagen, Testament folgenden Text formuliert als Appell an Politiker: Wenn wir ein reines Wesen finden wollten, das gleicherweise von den politischen Parteien entfernt ist, finden wir dieses neutrale Wesen im Kind. Warum erscheint bei den Versammlungen, was weiß ich jetzt, in Ägypten, die es zum ökologischen Frieden aufrufen oder von welchem Frieden auch immer, nicht die triumphierende Schale Kinder? Fragt sie doch. Wenn unter uns Scharen von Kindern auftreten würden, diese menschlichen Wesen, in denen der Friede machtvoll lebt, müssten wir sie alle verehren und uns in Bewunderung verneigen. Das ist das Schlusswort. Das würde uns als Lehrmeister des Friedens erscheinen. Jetzt schauen wir auf 75 Minuten, die wir miteinander verbracht haben. Schauen Sie sich den Weg nochmal an. Wir ja, haben den Begriff der Zeitenwende uns mal zu Herzen genommen, oder ich jedenfalls. habe mich gefragt, wo sind die Zeitenwenden in meinem Leben? Wo kamen sie her? Was haben sie mit mir gemacht? Welche Konsequenzen habe ich daraus gezogen? Dann haben wir den Blick geweitet und geschaut, auf die Zeitenwenden, die uns gesellschaftlich zeigen, haben wir herausgewählt, so stark im Augenblick belasten. Da waren fünf verschiedene, ich habe die zusammengestellt. Wir müssten jede einzelne mal anschauen. Clash of Cultures und so weiter und so weiter. Dann haben wir zwei rausgelöst. Ökologische Wende, Zeitenwende, die erforderlich ist. womit mit der wir aber zwangsweise in Not auch leben. Wir müssen die Wende herbeiführen. Und da habe ich angeboten, Schaut doch mal, welchen Weg Montessori uns da weist. Und schließlich eine von uns zu erleidende, zu erleidende gerade zu erleidende, friedenspädagogische Notwendigkeit. Da habe ich mir die Montessori in friedenspädagogischen Reden einfach mal angeschaut. Welche Power steckt denn dahinter? Unser Leben als. Menschen in dieser Welt neu zu denken und zu versuchen, uns daran auszurichten. Ich kann nur sagen, wir sollten es wagen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.